Hallo und herzlich Willkommen zu dieser schönen kleinen Ostertour, die wir am Ostermontag am 18.04. bei Gummersbach, ca. 5 Kilometer östlich von Gummersbach gelegen, an der Genkel- und Agatalsperre gemacht haben. Ja, hier im Bild, im, im Video seht ihr schon, sind wir schon unterwegs Richtung Staumauer. Und hier schon die erste Schranke. Betriebsweg. Benutzung auf eigene Gefahr. Hunde sind an der Leine zu führen. Und hier geht es dann auch links zum Radrund... Radrundweg ist gut. Radrundweg ist es ja nicht. Ähm, ja, aber auf jeden Fall zu dem Rundweg um die Gänkühl-Talsperre. Ja, das ist die äh, nördlich gelegenere Talsperre von den beiden, weil wir hier die Runde gemacht haben, einmal hier um die Genkeltalsperre, hier sind wir auch schon an der Staumauer und dann sind wir einmal auf der östlichen Seite, hier sind wir jetzt auf der westlichen Uferseite und auf dem Weg zum Stausee Einlauf. Ja, hier gibt es immer mal wieder auch schöne Informationstafeln. Und hier lasse ich auch mal ein bisschen die schnelleren Kollegen vorbei. Ja, ihr seht, es ist sehr viel abgeholzt worden. Ähm, ich muss dazu sagen, ja, ihr seht ihr. Und dadurch bedingt sind die Wege hier ganz schön beschissen. Auf gut Deutsch gesagt. Ja, ich lasse hier die MTBler auch vorbei. Ihr seht die haben hier auch so alle ihre Probleme. Jetzt könnt ihr vielleicht hier richtig mal sehen was hier für ein ausgehärteter Matsch hier von diesen baumerntemaschinen hier übrig gelassen worden ist. Und das ist schon eine echte Tortur wenn man hier also mit dem Sonntagsfahrrad könnt ihr hier nicht mehr herfahren. Könnt ihr vergessen. Ich habe übrigens ähm noch ein früheres Video ähm, hier auf meinem Kanal und da könnt ihr mal sehen wie das früher war da waren die Wege hier richtig tippitoppi ja jetzt habe ich hier selbst mit meinem neuen Bergamont MTB Bike hier so meine Probleme also fürchterlich das mit diesem Abholzgedöns das ist nicht schön ja hier wieder mal so ein Riesenstapel. Borkenkäfer, angeblich alles geschuldet, naja, na, hier der nächste, die nächsten riesigen Stapel, ja zum Glück war es jetzt hier an der Stelle nicht ganz so schlimm mit den, ähm, ja, ihr seht hier so ein bisschen diese, diese Treckerreifenartigen Rillen, na, diese Querrillen und äh, da drauf zu fahren ist schlimmer als auf Kopfsteinpflaster. Also wie gesagt, ist nicht wirklich total, das ist echt beschissen. Ja, äh, da kann man nur hoffen, dass man das mal auch wieder ziemlich schnell in Ordnung bringt. Weil das ist wirklich sehr schade, ist nicht nur für Radfahrer ziemlich schlecht, sondern auch natürlich für die Fußgänger. Ja, hier sind wir jetzt am hinteren Ende, dem Einlaufbereich. Äh, da ist noch eine zur Linken jetzt hier eine kleine Vorsperre, die von der Genkel, das ist der Bach, der auch bei dem gleichnamigen, gleichnamigen Ort ähm, in etwa entspringt. Ähm, ja, und hier sind wir jetzt auch schon am Umkehrpunkt. Hier kann man mal ein bisschen der Blick. Quasi in Richtung ja, Staumauer von der Genkeltalsperre. Ihr seht fürchterliche also es ist schon ein sehr trauriger Anblick mit dem ganzen Wald. Also wie gesagt ihr könnt mal schauen. Äh, ich habe wie gesagt noch ein älteres Video hier im, auf meinem Kanal. Ich will mal gerade gucken mh, wo ich das habe vielleicht finde ich es ja hier mal eine schöne stelle nicht nur eine infotafel sondern auch mal ein ein bänkchen auf dem man sich hinsetzen kann also das finde ich schon eine schöne sache ja wie gesagt noch mal ähm, echt fürchterlich und sehr sehr schade dass das hier Ah, ich habe es hier gefunden also vor fünf jahren haben wir mal eine ähnliche tour gemacht nur um die Genkeltalsperre und um die Agartalsperre. Also, das findet ihr ähm, in meiner Videoliste. Da waren es dann nur 24 Kilometer. Viel Natur-Agger-Genkeltalsperrenrunde. Ja, hier sind wir jetzt auch schon wieder an der Staumauer. Leider kann man die Staumauer nicht äh, drauf fahren. Ah ja, wir fahren mal da auf den Radweg. Das ist dann nämlich leider Radweg. gesperrt. Ja und hier geht es jetzt Richtung der Schlag. Da wollen wir hin und zwar geht es jetzt hier an der Aggertalsperre vorbei. Ja. Das ist jetzt an der Westseite der der Genkeltalsperre. Also quasi die Genkel, äh, Genkeltalsperre. Aggertalsperre. Ähm, ja, die teilt sich hier auf. Nämlich in einen großen rechten Arm, wo die wo der Agger, die Agger reinfließt. Und hier ist es die Genkel. Also die das ist hier die, der große Seitenarm der von der Genkeltalsperre, die Genkel dann quasi einfließt. Ja, jetzt sind wir hier auch schon unten angekommen an der Agartalsperrenmauer. Ja, und ich hatte mir überlegt, ihr habt ja gesehen, es ist nicht wirklich schön da an der Straße lang zu, fahren. weil die sind relativ hoch habe ich mir gedacht, okay, ich habe es mir auf Komoot angeschaut, ja, es gibt hier einen Weg runter. Äh, der geht so ziemlich in Zickzackkurs runter. Aber das war es mir wert, auch wenn da ein paar Stufen waren, ganz oben. Aber das war es mir wert, da dann runter zu tragen, das Stückchen. Weil das hier viel ruhiger ist. Also wie gesagt, auf der gegenüberliegenden Seite, also auf der anderen Seite von der Sperrmauer, da verläuft dann nämlich die, die L331 weiter. Und da hatte ich einfach keinen Bock drauf. Obwohl in, ähm, in Google Maps ist das als offizieller Radweg da ausgewiesen. Auf dieser... Auf dieser... Äh, Landstraße der L 337 aber ihr wisst ja ich bin da kein Fan von und suche mir da immer so ein bisschen Schleichweg ja hier übrigens noch die äh, alten Benzinpreise für alle Leute die wie gesagt ich sitze ja hier jetzt am Schneidetisch äh, ist heute der 13.06. 2022 und ja, und man sieht, der Tankrabatt ist ja nicht angekommen. Und man kann sehen, wie gesagt, Anfang April, als die Debatte mit dem Tankrabatt, glaube ich, auch schon im Gespräch war, kostete der Sprit auch schon 2,01 Euro. Eins. Ja, und jetzt kostet er genauso viel mit Tankrabatt. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Naja, gut, wir sind jetzt hier auch schon angekommen, in äh, einem vor Ort ist das glaube ich hoffe ich von Bergneustadt fragt mich jetzt der Schlag genau der Schlag heißt das ja und da haben wir uns gedacht okay wir gucken mal weil ich hatte da glaube ich auch in Komoot gesehen hier gibt es eine Eisdiele hier ist jetzt auch ein Bild und da ja, habe ich gedacht da werden wir uns doch mal ein Eis holen ja hier ein Naturkostladen gibt es ja auch, Bäckerei. Ja, und ich habe mir da auch noch eine Pizza geholt, also lecker Eis und Pizza, und das haben wir hier, gab es vorhin da. Ja, Auf diesem Radweg, auf der ehemaligen Bahntrasse, jetzt hier zwischen Dieringhausen und ja, der, die ehemalige Bahntrasse, die führt ja runter bis nach Olpe. Ja, ah, wir können aber wieder Glück haben. Das war gerade wieder zur Blütezeit hier von den Eishaben. Ach, ich habe gedacht, wir wären da schon gewesen. Dann war das nur ein Vorort. Genau. Ja, ich hatte naja, gedacht, wir wären schon in Bergneustadt. So, Dabei war das nur All das... Wenn du noch Hunger hast, hier gibt es auch noch was. War das ja nur das Vorörtchen der Schlag. Ja, jetzt sind wir hier schon in Bergneustadt. Auf dieser sehr guten, schönen ehemaligen Bahntrasse. Nur leider hier durch... Berg Neustadt selber, naja ihr seht ja selbst ist es ein bisschen gefrickelt hier, äh, hat man natürlich wie so oft die schönen Bahntrassen nicht mehr nur für die Radler umgebaut, sondern hat dann direkt mal wieder hier auf dem ehemaligen Bahngelände war es glaube ich dann direkt mal wieder noch ein bisschen, ja Parkplätze gebaut und eine Straße und naja, ihr wisst schon, ne? ist halt immer ein bisschen schade. Ja, jetzt sind wir hier wieder auf dem Weg auf der ehemaligen Bahntrasse. Wir fahren da aber auch nur noch ein Stückchen und zwar bis bei wieden Wieden. Oh, hier guck mal, die Sparkasse Essen hat einen Mülleimer. Kannst du so reinwerfen, du, aus dem Vorbeifahren. <lacht> ja, das fand war ganz witzig, ähm, ja, Sparkassenmülleimer für Fahrradfahrer im Vorbeifahren, schöne Idee, super gemacht, ja wie gesagt wir sind jetzt hier ein Stückchen nördlich von Wiedennest und biegen dann ab hier auf die äh, nächste Landstraße hier und ja, das ist ein bisschen schade, ist auch in Komoot, leider als Radweg ausgewiesen. Naja, gut, heute war Ostermontag, war nicht so viel Verkehr, aber trotzdem hatte ich da noch einen kleinen Schlenker. Wie ihr gesehen hattet vorhin, mit einem schönen Fachwerkhaus bei Pustenbach. Sehe ich gerade hier, so heißt das. Äh, mit den zwei, drei Häuschen da. Ja, und unser Ziel war es jetzt natürlich hier in der Rengsa Mühle lecker Kaffee zu trinken, denn irgendwie muss es ja ein Highlight geben. Ja und hier seht ihr, das ist wunderschön da draußen in der Rengsa Mühle kann ich euch nur wirklich erwärmstens empfehlen. Lecker Kaffee, lecker Kuchen, schön draußen sitzen, sehr schön, ruhig gelegen, ja man hört so ein bisschen die Straße vom Weiten, aber das macht nichts. Ja gut, jetzt sind wir hier auch schon auf dem Weg wieder Richtung der der Agatalsperre. Volle hier. Ich habe gedacht, hier kommt nichts mehr. Ja, das geht jetzt hier. Muss da ja gerade mal gucken. Ich nehme mal an, ist, ist das die Rengse? Also es fließt auf jeden Fall hier linke Hand ein Bächlein lang. Ich gucke gerade mal, ob es hier einen Hinweis gibt in Komoot. Aber nee, äh, lässt sich jetzt leider nicht in Kürze einfangen. Ja, jetzt sind wir hier schon an einem Seitenarm der Agatalsperre. Und jetzt geht es hier am nördlichen Ufer dieses Seitenarms entlang. Ja, wieder mal natürlich die, die riesigen Stapel mit Abholzung von dem Borkenkäfer gedöns. Ja, und hier mal ein Blick in Richtung Talsperre. Kleine kurze Pause und immer wieder hier diese Stäpelchen natürlich nicht so schön. Ja, ähm, ihr seht, das Grün ist noch ein bisschen spärlich. 34 Kilometer ist jetzt keine Riesentour, aber ihr seht, sind auch ein paar Leute an diesem Ostermontag bei dem schönen, herrlichen Wetter unterwegs. Und ja, das muss natürlich einfach sein. Ja, hier wieder ein Riesenstapel und wenn da so viele Stapel sind, dann ist meistens immer der Weg auch ziemlich beschissen auf gut Deutsch, weil dann natürlich sehr viel mit diesen riesen Kranbaggern die Stapel, die die die Stapel, die die, die Stämme da aufstapeln, ist dann immer ziemlich großer Mist. Äh, der Zustand der Fahrbahn, wenn man als den Weg jetzt also als Fahrbahn mal bezeichnen kann. Ja, hier sind wir auch schon wieder einer kleinen Vorsperre. Das ist so ziemlich mit einer der der rechten arm also östlichen seitenarme der Agatalsperre. und hier sind wir denn auch schon auf der zielgerade wieder bei bredenbruch wo wir geparkt haben ja ich hoffe euch hat das video gefallen lasst einen daumen hoch da oder besser noch ein abo und tschüss